Heute im Video der brandneue Adidas Nemesis Plus. Wir testen heute also den brandneuen Adidas Nemesis Plus, heißt jetzt nicht mehr 19 oder auch 20 plus in der letzten Generation, sondern nur noch Plus und das stellt natürlich die Laceless Variante dar, sprich keine Schnürung am Schuh, den testen wir für euch, alle Fakten zum Schuh, was sollte man zur Passform wissen, welche Performance bietet er oder hat er auch Vor- oder sogar Nachteile, alles was ihr wissen müsst zum Adidas Nemesis jetzt im Video. Der Adidas Nemesis steht für das Thema Agilität, sprich Beweglichkeit. Warum das so ist und was genau dieses Obermaterial um hier ist, würde ich sagen, erkläre ich euch natürlich zunächst mal im Detail. Wie begegnet jetzt dieser Schuh dem Thema Agilität? Zunächst Agilität, wie gesagt, steht für Beweglichkeit und der Adidas Nemesis Plus begegnet diesem Thema mit dem sogenannten Tension Tape Obermaterial. Das ist natürlich dieses Tape-Material, das wie gesagt dieses Mal in V-Form angelegt ist, um einerseits besser in den Schuh reinzukommen und auch andererseits den Lockdown nochmal zu verbessern. Das Tension-Tape-Material ist also dafür da, dir nochmal mehr Stabilität und Halt innerhalb des Fußballschuhs zu bieten und durch seine Elastizität dich nochmal im Fußballschuh quasi wohler zu fühlen. Man muss hier aber auf jeden Fall beachten, dass das Nemesis Plus-Modell hier logischerweise keine Schnürung hat und deshalb natürlich auch zu deiner Fußform passen soll. Sollte, deshalb sprechen wir da gleich nochmal gesondert drüber. Was den Touch angeht, muss ich sagen, dass das Nemesis Plus Modell definitiv nicht den direktesten Touch bietet, auch im Vergleich beispielsweise jetzt zum Adidas X Ghosted. Weil hier das Obermaterial einfach ein bisschen mehr gepolstert ist und damit natürlich der Touch nicht direkteste ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hier gibt es kein wirklich negatives Ergebnis. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass der Fußballschuh hier, wie gesagt, eher eine Polsterung bietet als ein barfußähnliches Gefühl. Was natürlich barfußähnlich ist, ist der Spannbereich, sprich da, wo das Tension Tape angelegt ist. Da hat man wirklich einen sehr, sehr direkten Touch. Außerdem bietet das Obermaterial jetzt eine Krippstruktur im Vergleich zum Nemesis 19+, plus, wie es damals der Fall war, da haben sich manche beschwert, es wäre zu rutschig. Deshalb hat Adidas hier nochmal eine Krippstruktur angebracht, um einfach auch bei Verhältnissen den Ball optimal zu verarbeiten. Kommen wir natürlich jetzt auch mal noch zum Thema Passform und Komfort im Adidas Nemesis Plus. Erstmal zum Thema Komfort. Hier ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis aufgrund genau dieses Tape Materials, das wie gesagt in V-Form angelegt ist. Dadurch kommt man einerseits besser in den Fußballschuh rein und auch dieses Tape Material kommt besser zur Geltung. Man sollte sich aber im Klaren sein: hier innen ist noch mal ein kleines Band, das vor allem Mittelfuß nochmal Stabilität bringt. Ich muss sagen, für sehr schmale Füße sollte man eher die Schnürvariante nehmen. Für schmale bis leicht Breite kann man tatsächlich auch mit der Laceless Variante auf jeden Fall gute Ergebnisse erzielen. Aber auch hier natürlich wieder den Tipp, Falls ihr noch kein Laces-Fußballschuh gespielt habt, unbedingt vorher anprobieren, denn hier muss natürlich der Fuß zu dem Fußballschuh passen. Ansonsten hat man natürlich keinen guten Lockdown. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Adidas Nemesis. Eure Meinung zum Schuh gerne mal in den Kommentaren dalassen. Was sagt ihr zu diesem Schmuckstück? Falls der Schuh euch gefällt, findet ihr natürlich auch den Link zum sport 2000 Online Shop in der Beschreibung, wo ihr euch diese Fußballschuhe zulegen könnt. Das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein und ciao.